Jo, Alialo, weg mit dem Bauchfeld. Sebastian Moller hier, der dritte Teil. Ähm, Fettverbrennende Lebensmittel. Wir hatten ja schon Avocado, wir hatten schon gutes, gutes Rindfleisch von äh, mit Gras ernährten Tieren. So, drittens. Ganze. Betonung liegt auf ganze Eier mit Eigelb, nicht nur das Eiweiß. Eier. Die größte Proteinquelle, also eine der größten. Eigelb wiederum ist der gesündeste Teil. Also hier sind auch wieder Antioxidantien wie bei der äh, Avocado. Antioxidantien, zum Beispiel Lutein, Vitamine, Mineralien, klar. Eigelb beinhaltet mehr als 90% Calcium, Eisen, Phosphor, Zink, äh, Thiamin, Folsäure. B6, B12 und äh, essentielle Fettsäuren. Natürlich ganz, ganz wichtig, aber wenn ich das noch erklären muss, ähm, Eier aus Biohaltung. Nicht aus dem Supermarkt. Also es gibt im Supermarkt natürlich auch Bioeier, aber nicht die normalen, äh, was weiß ich, 10 Eier für 5, 50 Cent oder was. Äh, denn das Gleichgewicht der gesunden Omega-3-Fettsäuren zu den Omega-6-Fettsäuren, -Fett ganz klar, wird absolut durch die äh, durch die Fütterung beeinflusst, äh, gesteuert. Das heißt also wenn, wenn, die Tiere eine gesunde Ernährung erhalten, die Hühner, dann ist natürlich auch, äh, dann sind die Inhaltsstoffe im Ei besser, ist ja klar. Und Hühner, die die Möglichkeit haben, draußen frei rumzurennen, haben natürlich viel mehr natürliche Nahrung. Und deswegen kriegen sie nährstoffreichere Eier. Gesünderes Fettgleichgewicht. Ja. Das wäre es dazu. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, gerne unten Kommentare hinterlassen. Ähm, für weitere Informationen rund ums Thema, einfach mal den Bauch äh, dünner werden lassen, das Bauchfett schmelzen lassen, Bauchfett loswerden. Dann gerne den äh, Link oben rechts klicken oder natürlich das hier eingeblendete kleine Fenster. Ich freue mich auf Reaktionen und ähm, bis zum nächsten Video. Wir sind dann bei Teil 4 der gesündesten fettverbrennenden Lebensmittel. Bis bald. Euer Sebastian.